Äh, angenehme Temperatur eigentlich hier ja? Ja. ja also weil wir dann ziemlich hoch sind hier oben auf dem Berg so circa okay. 1500 Meter. Früher ja, sind wieder aufgebaut worden. Ja. Ja, dieser Ecker ist am schlimmsten auch. Ja, sehr schwer betroffen. Ja. Ja, so alles neu. Das hat man doch bestimmt auch mitbekommen in Europa. Ja, ja, nicht, ja. Ja? bus what wird nicht mehr aus äh, Stein jetzt gebaut, also nur aus äh, Holz, ja. die Häuser größtenteils, ja, weil die dann Angst davor haben, dass es irgendwie mal starke Beben gibt, aber die Experten sagten, so große Beben äh, gibt es nur alle 50 Jahre, haben die Experten gesagt, ja, das weiß ich noch auch früher zu meiner Kindheit ja eben. Das war vielleicht in den 70er Jahren, ja. mhm. In den 70er Jahren habe ich auch gesehen, also habe ich auch schon miterlebt. Ja, war auch schon starkes Beben. Habe ich gesehen, wie das Dach des Hauses irgendwie mal gewackelt hat, ja. Mhm. Und war stark, ja, starkes Beben. Ich habe hier meine Schwester gesehen, die hat geschrien ja, und geweint. Genau. <lacht> ja, das macht schon Angst. Ja, doch, ja schon. Man hat Angst, ja. ja. Habt ihr sowas erlebt hier? Ja? ja, schon, aber eher leicht das sind ganz leicht. Nicht vergleichbar mit ja. solchen großen Küken. Okay. Da wackeln die Tassen im Schrank. Ah, ah ja. Ansonsten nicht. Ich dachte, in Europa gibt es sowas nicht, oder? Ja, es ist vielleicht in Italien, wo Bau ah, ja, sind. Ja. ja. Edna. Edna Oh ja. ja. Da kommt es manchmal vor, aber auch nur zur Zentral, also oh, yeah. nicht in ganz Europa. Ja. Wobei es in Deutschland auch eine äh, Vulkanecke gibt, ah. die Eifel. Es Eifel. Oh, yeah? ist ein Land, äh, ein, ein Land in, in Deutschland, mm -hmm. äh, aber es ist äh, alles wie sagt man, äh, ausgestorben? Also ist, ah, äh, ja. die, die Vulkane sind erloschen. Erloschen, ja. Ja. ja. Dieser Ausflug wird ziemlich viel gebucht. Ja? Also die Wanderung, ja, also das ist ja schon ein wunderschönes Erlebnis, auch das Land, das, das Laden. Ein bisschen wandern, keine Hektik, einfach mal so die Landschaft ja. aufgerissen. Ja? Das ist Kombination äh, Reisfelder und Regenwald. Mhm. Ne? Körner drauf, vielleicht in einer Woche gibt es dann Ernte. Schwere Arbeit, nicht? Ja, ja. Ja. Alles mit Hand. Mit Hand, ja. ja. Die ganze Zeit schon bücken. Mhm. Tut auch den Rücken manchmal auch weh. Vor der gab es keine Häuser hier, jetzt sind schon okay. welche da. Ich bin jetzt zum ersten Mal auch wieder da nach der Pandemie. Ah, okay. <lacht> ja. Da ist der Kollege da. Okay. Der ist der Begleiter ja. und wir treffen uns dann später oben okay. am Wasserfall. Ja. Wir steigen hier aus. Ja. Okay. Was sollen wir mitnehmen? Und, äh, da gibt ja Wasser vielleicht. Ja, da ja. haben wir Wasser, könnt ihr mitnehmen. Ja. Und, ja, muss, sonst lange, muss lange Hose jetzt auf der Tour sein? Ja, ja, also durch die Sträucher vielleicht dann, dass nicht, dass äh, euch dann irgendwie verletzt wird. Ja. Okay, ja. dann, dann ziehe ich noch schnell andere Hose an. Ja. Gut. Morning. morning. morning. How are you? Ja, yeah, fine. fine. Ich spreche nur Englisch, leider. Ne? Ja. Klar kein Problem. Ähm, <lacht> aber ihr redet auch mit, Ein bisschen ja. Englisch rede ich, ja. Ja. Buche ich Anu da Anduk ya, tidak bisa dibuka. Dia mau pakai ganti celana dulu, celana panjang. Tadi Nah ini eh, bisa dibawa kan? Ini atau terlalu besar atau nanti saya tunggu di ano? Saya tunggu di waterfall. Di Hello rajungan. Nih siapa? Ah, Bisa dibawa. Nah ini bawa aja semua. Ini kan ada makanan juga mungkin bisa dibawa buat camil-camilan, oh. nah, ada pisang, ada pisang nih, ada ada makanan apem gitu ya, kasih <guluh> buat buat Masih. ini. Mas Basmi yang ini air minum tinggal. <guluh> Das ist so, die Wenn die die nicht so schwer. Hm? Er nimmt auch die, uh, die Tücher hier mit, ja? Yeah? Ja. Yeah. Also, Bade, sollen wir Badesachen mitnehmen? Oder? Ja, wenn, wenn ihr Baden wollt, ja, das wäre ja ja. schön, ja? Okay. Dann, dann nehmen wir es mit. mit. Ich trage es kann probieren. die du nicht. Die ist ja nicht schwer. Ich mich dann wieder. Ja. Okay. Ich mich dann wieder. Ich mich Ich Ich die kali togan tapi hat da Eine Flasche Wasser reicht ja? Das sind so. Habt ihr das Wasser eingepackt? Ja. ja. ja. Haben wir auch noch extra? Da gibt es auch schon ein bisschen ja. Banane und okay. ein bisschen Kuchen. Soll ich das fragen? Nein, das, das nicht. Also hat, kann alles dann sein. Ja, ich war mit ihm schon ja, seit Jahren, ja? also ja. ein netter Mann, ja? der heißt Jati, ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jati, Jati Manu und Frank, Frank, ja, Manu. Ja, manchmal ist er auch schon ein bisschen scheu, <lacht> ja, aber... Er ist ein netter Mann, ne? okay. Also wir ja, sehen uns geht. oben. Ah, Herr ja? Herr, Herr, Manu, hallo. ja, viel Spaß, wir sehen uns oben. Also okay, wir ja. werden zusammen auch noch mal laufen zu den Was ja, ja? Okay. Also nur, ich muss einfach, ich, gerne, ich laufe auch gerne eigentlich mit, ja, aber ja. ich muss das Auto hoch. Jetzt ja, okay, <lacht> ja? müssen wir wieder zurücklaufen. <lacht> ja, also wir sehen okay, uns dann dort später. oben. Ja, Bis okay. später. Tschüss. Ja, tschüss.